Wir legen Ihnen Steine in den Weg, und zwar genau dort, wo Sie sie brauchen. Barmbek Süd gerät in Schieflage. Zum Glück für alle, die sich täglich über Bordsteinkanten mühen müssen. Unser Ziel ist es, den gesamten Stadtteil barrierefrei zu gestalten und Sie können uns dabei helfen. Wie? Spenden Sie Ihr Lego und bauen Sie mit uns Rampen. Die aus Lego-Steinen gebauten Rampen ermöglichen Rollstuhlfahrerinnen und Besucherinnen mit Kinderwagen, ungehinderten Zugang zu Geschäften und Gastronomie. Ich bin Evelyn Schön und bin Sozialarbeiterin und arbeite hier seit 2015 freiberuflich als Sozialarbeiterin und Schule in der Beratungsmethode Peer Counseling. Das ist eine Beratungsmethode, bei der Menschen mit Behinderung andere Menschen mit Behinderung beraten. Und dafür ist die Barrierefreiheit im Stadtteil und überall eigentlich auch ganz wichtig. Ich bin mal tatsächlich von mir zu Hause bis zur äh, U-Bahn-Haltestelle Heide gefahren und habe gezählt, es sind weit über 20 öffentliche Gebäude und drei waren zugänglich. Und ähm, das ist schon sehr, sehr wenig. Du hast die Eiskugel ausgesucht. Weißt du noch warum? Na klar, weil es da Eis gibt. <lacht> <lacht> also ohne Eis kann ich nicht sein und deswegen musste es die Eiskugel sein. Und weil ich da wirklich fast täglich dran vorbeigehe und mich diese Stufe immer ärgert. Ich finde es mega gut. Ich würde es jetzt nicht alleine machen, weil das doch noch ein bisschen zu steil ist, um das wirklich alleine zu können, aber es ist wesentlich Erleichtern darf, sowohl für die, die mich schieben, als äh, auch für mich. Bringen Sie deshalb Ihre Lego-Spende zu einer der Sammelstellen, beispielsweise im Bambeek-Basch in der Wohldorfer Straße 30 in Hamburg oder an verschiedene Tagewerke der Alsterdorfer Assistenz. Wir treffen uns regelmäßig im Bambeek-Basch. Dort bauen wir dann gemeinsam mit den gespendeten Steinen schöne neue Lego-Rampen für die Geschäfte.